Wie kann ich Mebis in die Teams-App einbinden und welche Möglichkeiten habe ich in der Browserversion und auf Mobilgeräten? Ich kopiere in Mebis den Link des Kurses, gehe dann in Teams, füge dann eine Registerkarte hinzu, ich gehe zur Website, füge die Adresse ein und vergebe einen Namen. Nach der Anmeldung in Mebis ist jetzt hier Mebis nahtlos in Teams eingebunden und die Schüler können hier in Mebis navigieren, sind aber hier in der Teams App. Die Registerkarte lässt sich hier oben erweitern, sodass hier also der Platz besser ausgenutzt wird. Und man kann die Registerkarte hier in Teams oder aus Teams abdocken und dann öffnet sich MEBIS hier als neues Fenster. In der Browser-Version von Teams lässt sich MEBIS nicht einbinden. Dagegen hat MEBIS etwas. Die Verbindung wird hier verweigert. Das heißt, man muss hier ausweichen auf den Link, und zwar hier oben. Wenn man da drauf klickt, dann kommt man im Browser zum mebis wenn man Teams als App auf einem Mobilgerät benutzt, dann gibt es hier den Menüpunkt Mehr. Und da findet man hier dann einen Link zum MEBIS-Kurs. Ich öffne das Ganze mal hier gleich. Und dann öffnet sich MEBIS. Und man kann hier in MEBIS weiterarbeiten. Das war's schon.